Die Holding Graz ist mit ihren Graz-Linien seit vielen Jahren Vorreiter. Wir fahren mit unseren Bussen bereits seit Jahren mit Biodiesel. Wir haben auch Gasbusse in der Flotte und haben ein sehr erfolgreiches Elektrobusprojekt, einen Testbetrieb hinter uns. Der nächste Schritt in der Entwicklungsstufe sind jetzt Wasserstoffbusse. Graz wird damit, so wie schon bisher, Vorreiter in Sachen alternativer Antriebstechnologien sein und wir alle wissen, wir müssen nur gemeinsam in eine Richtung gehen, nämlich den öffentlichen Verkehr so schnell wie möglich emissionsfrei zu machen. Heute haben wir was ganz Besonderes präsentiert, nämlich den ersten Wasserstoffbus, der jetzt testhalber in Graz unterwegs sein wird. Wir haben im Gemeinderat ja schon beschlossen, Testregion für Wasserstoff sein zu wollen, nicht nur für die Elektromobilität und deswegen wird es eine Route 66 geben. Sieben Wasserstoffbusse werden fahren. Wie werden die angetrieben? Eigentlich sind es Elektromotoren, aber man hat keine Akkus an Bord. Es kommt nicht aus Batterien, der Strom, sondern er wird durch Wasserstoff gewonnen. Und das Tolle ist, weniger Lärm in der Stadt und vor allem keine Dieselabgase in der Stadt. Und ich hoffe, dass wir unsere Flotte bald ausgetauscht haben. Ja, das ist heute ein besonderer Tag für den öffentlichen Verkehr in der Steiermark. Hier in Graz wird der erste wasserstoffbetriebene Bus in Betrieb genommen. Wir sind in den nächsten Jahren dabei, also diese emissionsneutralen Busse in den öffentlichen Verkehr zu bringen. Hier ist die Stadt Graz mit der Holding Graz Vorreiter. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Nur mit diesen emissionsfreien Bussen wird es zukünftig möglich sein, dass wir also unsere Klimaziele in der Steiermark erreichen. Wir wollen um 40 Prozent die Emissionen reduzieren. Da spielt der Verkehr und vor allem der öffentliche Verkehr eine große Rolle und mit diesen wasserstoffbetriebenen Bussen wird es uns gelingen, also diese Ziele auch zu erreichen.